Hey Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Direkt an diesem Punkt, wo wir aufgetan haben, letztes Mal, 10 Sekunden vorhin etwa. Wir legen los mit der neuen Mission. Wir haben vorhin gerade einen Typen umgebracht, der jemanden umgebracht hat. So, ja, offensichtlich. Ja, also wir legen los, machen weiter. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templerdoge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Interessant. Eine Was Maske gewinnen. Wollt ihr mich etwas fragen? Ja, vergebt mir aber, warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? <lacht> Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Okay. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ist auf jeden das Fall eine interessante Ansicht. Unter anderem, würde da oben ist ein Aussichtspunkt wahrscheinlich. Ja, da hinten ist das Holzding und der Adel, der rumdreht. Signori e Signore, kommt her, kommt her. Die Spiele des Karnevale sollen beginnen. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Klingt interessant. Vier Spiele? Oh je. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich umsehen, endlich. Aber ich mach kurz mal... Wo war da jetzt? Ja, okay, dann. gehen. Ich wollte eigentlich drüber hüpfen, aber naja. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind es jetzt drei Punkte, die markiert sind. Das heißt, wahrscheinlich muss ich zuerst drei machen und mit diesen drei gewonnenen Spielen kann ich dann am Hauptspiel am Finale teilnehmen. Sowas wahrscheinlich in der Art. Ich würde jetzt aber zuerst gerne mal endlich mal die Map haben für diese Karte. Also für diesen Stadtteil. <lacht> heißt für mich später auch, dass ich hier noch äh, Federn sammeln kann. Und eben, wenn ich mich nicht verzählt habe, dann habe ich bis jetzt alle Federn gefunden. Weil ich kann ja keine Federn aus anderen Gebieten holen. Und hier drin sind die Federn 73 bis 100 in der Karte markiert, weil die wahrscheinlich nach der Reihenfolge gehen, in der wir die Stadtteile freischalten. Ich kann mir also vorstellen, dass die letzten 28 Federn wirklich genauso verteilt sind bin Glück, dass ich gerade nicht oben angeschlagen bin, ne? Wir kriegen einfach keine Aussichtspunkte geschenkt. Hier müsste noch einer sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist okay, okay. Dann machen wir jetzt dieses Minispiel da. Bin gespannt, wie sich das... Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Ich bin mal gespannt, wie sich das aufbaut, da Ehrlich gesagt. Boah, ich habe 100.000 fast. Ah, das war hier auf dem Marktplatz. Okay, dann schauen wir doch mal. Signori, seniori! Dies mag die leichteste Herausforderung sein oder die schwerste. Willkommen. Ein Spiel um Charisma und Charme, okay. Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen. Huh. Und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Also ich muss die stehlen, oder wie? Stehlen, jawohl. Zu euch gesehen. Dann dürfte ich um eine Schleife bitten. Hey, Hallo meine Dame. Interessant. Irgendwie. Ich finde immer zwei Schleifen auf einmal, das ist schon mal etwas. Aber ich habe halt ein hartes Zeitlimit. Oh, sechs Schleifen! Okay, das ist gut. Okay, ich habe nur noch 3 Punkte, die ich ausrauben kann. Also, wahrscheinlich muss ich alle Punkte schon mal erreicht haben. Wie geht's dir, Bello? Nochmal 6. Dann kommen hier wahrscheinlich keine 5 mehr zusammen. Ist das der Letzte? Ja, ist der Letzte, okay. Weil sonst hätte ich woanders hingehen können, aber ne sind genau abgezählt. Aber das wird zeitli zeitlich gar nicht so schwer, das geht. Wie hübsch ihr heute alleine aus! Kann ich nur mehr klauen. Wir haben einen Sieger! Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier! Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen! Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir gehen mal kurz in die Lüfte. Wie immer. Ich frage mich, ob das alles gut geht oder ob wir immer noch auffliegen. Okay, immerhin bekomme ich so keinen Schaden, wenn ich im Wasser lande. Jetzt muss ich dann nur noch rauskommen irgendwie. Da ist eine codex seite ja? Ah, ich wollte nicht um... Ich drücke immer die falsche Taste. Drüben ist eine Codex-Seite und ich vermute, man auf der Kirche hier drauf ist, äh, ist der Aussichtspunkt. Hä? Ist auf der anderen Seite doch? Habe ich da was übersehen? Ich bin dezent verwirrt gerade. Oder komme ich da jetzt nicht rein, weil Event ist? Ist die erst für spät, aber die wird mir jetzt schon angezeigt, weil, keine Ahnung wieso. Ja, aber ich bin mir fast sicher, dass da ein Aussichtspunkt drauf ist. Ich muss nur gucken, ob der hier vorne ist. Da drüben ist nämlich eine Feder, die ich jetzt nicht hole. ist kein Aussichtspunkt. <lacht> Was passiert, wenn ich hier oben stehe? Nix. Kann ja. ich denn auf die Spitze hoch? Weil ich sehe auch keinen Adler da oben. Okay, ich bin ich, ich kriege noch die Codex Seite mal, vielleicht kommt die erst später noch ins Spiel. Dass die wirklich eigentlich noch gar nicht angezeigt werden soll, weil ich habe die ja schon gesehen, bevor ich überhaupt im Gebiet war. Ja, doch da oben hockt ein Adler. Ich hoffe, die anderen Aussichtspunkte werden mir noch angezeigt, weil das ist echt nervtöten gerade, dass ich die nicht sehe. Okay, aber ich habe jetzt auch Künstler und so frei. Schon mal etwas. Ich sehe aber noch kein Assassinengrab. ...hat es hier noch einen Aussichtspunkt? Wahrscheinlich die nicht. Also, wir gehen weiter zur nächsten Mission. Ich hoffe, dass dieses Gebiet nur drei Aussichtspunkte hat, ehrlich gesagt. Der Nächste, tretet... Willkommen, Benvenuti! Seid ihr bereit, euch in einem Spiel der Ausdauer und Geschwindigkeit zu versuchen? Viele Herausforderungen sind auf dem Weg. Das Spiel ist einfach, aber es zu beenden, fast unmöglich. Beginnt, wenn ihr soweit seid. Der erste Mitbewerber, der den Streckenrekord bricht, ist der goldenen Maske einen Schritt näher. Ich habe gerade gegoogelt, ob ich was finde, aber ich finde nichts. Okay, rennen. <lacht> Entschuldigung. Also sein Geschwindigkeitsrekord brechen, das kann ich eigentlich normalerweise hinkriegen. Normalerweise sind die nicht so extrem schwer. Wie ist es nicht, es geht los, wenn ich bereit bin. Aber naja, okay, wir haben eine Zeit, die läuft, wenn ich losrenne. Das muss man ihm überlassen. Und ich muss nur am Boden bleiben, das macht es ja viel einfacher. Dann hätte ich mal nichts gesagt. Ich dachte jetzt gerade, es ist so ein Low-Parcours, der einfach nur am Boden ist. Das wäre jetzt ziemlich sch schlecht gewesen. Ja, hoch, hoch, hoch. Oh ne, ich hätte seitlich müssen. Okay. Musik ist schon cool. Ja, Halbzeit für über die Hälfte ist okay. Ich mag die Musik mega, die hier läuft teilweise. Also man kann Ubisoft sagen, was man will. Teilweise haben sie fragwürdige Entscheidungen in diesen Spielen, vor allem in späteren Teilen. Aber die Musik ist meiner Meinung nach... Immer wieder top. Allgemein so viele Spiele, die einfach so gut sind, allein wegen der Musik schon. Aber jetzt wird's langsam aber knapp hier noch. Die wollen das wirklich wissen? Auf dem Schiff? Auf dem Schiff? Reicht es nicht, wenn ich zwei von drei gewinne, eigentlich? Der Muss seid ich alle gewinnen? Und Nun seid ihr dem Preis viel näher. Aha. Die haben mich im Auge, die Herren. Ja, ich wusste doch, da ist irgendwas faul. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Falle war, nämlich... Nur Schätze, okay. Ich kann mir vorstellen, dass das alles eine große Falle ist dieses Jahr. Weil sie wussten, dass der Assassine hier ist. Oder weil sie es wissen, nicht wussten. Ich habe das übrigens nachgelesen kurz vorhin. Ich wollte nämlich auch wissen, ob die Timeline irgendwo Sinn macht für jemanden. Und es ist tatsächlich anscheinend so, dass... Assassin's Creed wollte ja unbedingt darauf gehen, dass die Zeitlinien stimmen mit den Morden. Und es kann sein, dass teilweise Jahre vergehen zwischendrin. Einfach nur damit die Morde, die dann passieren, zeitlich ungefähr oder ziemlich dahin passen, wo sie sein sollten. Und daher kann es sein, dass da teilweise plötzlich viele Jahre Unterschied drin sind, aus dem Nix. <lacht> Ich glaube aber wirklich, dass dieser Stadtteil nur anonym bleibt, so lange bis ich äh, das Karneval-Event fertig habe. Wenn ich dann das Event fertig habe, ist das Gebiet dann öffentlicher. Vielleicht ändert sich ja Zeit, zeitlich nochmal etwas. Also klar, das Karneval-Event wird dann verräumt. Logischerweise. Und ich kann mir vorstellen, dass ab dann die Stadt viel offener ist für mich. Rätet näher. Kommt. Willkommen, willkommen! Die Spielregeln sind einfach. Hängt eure Gegner ab! Holt die Fahne aus der Mitte des Feldes und bringt sie zurück zum Start, um zu punkten. Wenn der Gegner die Fahne trägt, müsst ihr ihn oben werfen und seine Fahne stehlen. Erobert die Fahne als erster zum dritten Mal und die goldene Maske kann euch gehören. Ich stehe einfach da und schreibe mir ins Gesicht, weil ich alleine da stehe. Capture the Flag, CTF. Wurde halt dann einfach mit, erobere die Flagge. ...hätte man aber die Mission selbst halt auch noch umbenennen müssen, weil CTF ist halt Capture the Flag und ich erobere die Flagge. Das sind so Minor Details, die halt dann doch wieder was ausmachen. Okay, EZ hat keine Lust runter zu springen, dann springe ich halt runter. Ist das nicht eine Wache? Okay. Ah, meine Base ist oben. Natürlich. Folgt er mir jetzt wirklich? Okay. Das wäre doch viel schlauer gewesen, wenn der jetzt oben gewartet hätte. Beim nächsten... Ah ne, okay, die Runde fängt nochmal von neu an jetzt. Alright. So, dieses Mal droppe ich schon hier runter. Nein, verpiss dich. Scheiß gerade auf Damage. Ja, komm, geh hoch! Ich weiß, dass AC2 schon Multiplayer hat. Ich weiß aber nicht, was da für Modi drin sind. Weil ich habe das erste Mal Multiplayer im Assassin's Creed 3 gespielt. Und der war schon cool. Muss ich einfach mal so sagen. AC3 Multiplayer war schon cool. Aber... Wenn sie Capture the Flag in Assassin's Creed eingebaut haben, dann fände ich das schon mega lustig. Ja, ich nehme den Damage. Nein, falsches Ziel, danke. Boah, das ist plötzlich schnell. Ich krieg den gar nicht. Ne, den kriege ich nicht mehr. Ja komm, ich lass es sein. Das soll mal einpunkten. Ich habe aber auch einen blöden Startpunkt, ehrlich gesagt, dafür. Nein, du fucker, oh, Alter! Dann so. <lacht> ja, ich muss das Targeting ein bisschen üben noch vielleicht. Wobei eben, ich kann nicht viel steuern. Ich habe in die Richtung geguckt von dem... Wieso hat er jetzt die Flagge wieder? Ich habe den doch nicht mal berührt. Okay, ich, ich habe das viel zu spät gecheckt. Sorry. Ja okay, ich lasse es sein. Ich wollte ihn in der Luft vielleicht noch abfangen, aber ne, wenn ich runterfalle, dann war Pech. So. Ich hab Kreis gespammt wie ein Blöder. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Komm her! Boah, das war jetzt mühsam, was ich gedacht habe. Weil die Spielmechanik einfach immer so flawless ist, ist vor allem auch. <lacht> cool. Wir haben einen Sieger. Ah. habt eure Fahne beschützt und die des Gegners erobert. Ihr habt euch als Krieger ohne Gleichen bewiesen und kommt dem Sieg immer näher. Mhm. Ich glaube, das passt jemandem nicht. Euch zum Kampf. Hab... Natürlich, Faustkampf. Ne? Es gibt nur eine Regel: keine Waffen. Kämpft so lange, bis nur noch ein Mann auf den Füßen steht. Werdet ihr es sein? Du? Hm? Wer wird die goldene Maske gewinnen? Ja, ich natürlich. Keine Waffen, richtig. Okay, ich kann den Tod merchen, das ist schon recht lächerlich. Lustig, dass nur Wachen das machen wollen. Wow, ich hab den gerade getötet. Eigentlich. Danke, Ezio. So. Okay, das ist uncool mit so fetter Rüstung hier anzutreten eigentlich. Und den anderen habe ich eigentlich getötet, weil ich ihn in den Kehlkopf eingedrückt habe und danach den Ellbogen gebrochen. Der, da hält sich scheinbar für einen Meister. Geh, Dante. Zeig ihm, wie schrecklich falsch er Dante, oh. Aber nicht unser Dante. Also nicht unser Dante. Der Dante, der zu den ersten Auditore ausgebildet hat. Gibt es niemanden, der unseren Mann hier im Ring herausfordern will? Haben wir einen Sieger? Ah, wir haben noch Kämpfer. Ah, so soll das also laufen, ne? Machen wir das auch, oder? Ja, ich darf, okay. Erzählt mit. Ja, du kannst dich einfach weglaufen, ne? Signore signori! Die Spiele des Karnevals haben ein glorreiches Ende gefunden. Kommt und seht, wie unser Gewinner seine goldene Maske einfordert. Der Sieger hat bewiesen, dass er der leichtfüßigste Läufer, der stärkste Kämpfer, der klügste Stratege und auch der Favorit der Damen oh, der ist. Das Maul gekriegt, da er nun vier Spiele anständig gewonnen hat, ist der Gewinner unserer goldenen Maske. Der Gewinner der goldenen Maske ist Dante Moro. Glückwunsch! Wir sehen dich dann heute Abend. Hä? Ja, klar, ist ja Rick, ne? Alright, alles klar. Ja, so ist es natürlich logisch. Offensichtlich. meine Base gerade so in der Nähe. Kann ich? Nein, das ist auf der anderen Seite. Ich wollte gucken, ob ich zum Schmied komme. Aber ne. Andere Seite. Okay, mal schauen. Tut mir leid, Ezio. Wir konnten nicht wissen, dass Silvio so betrügen würde. <lacht> Wieso denn nicht? Schwester, wir sollten doch sagen, wenn wir das Schwein gesehen haben, dass die Maske gestohlen hat. Er ist auf dem Weg zum Fest des Dogen. Ich werde gehen. Ich fange ihn ab, bevor er dort ist und hole mir die Maske. Wie? Wie? Indem er den armen Teufel umbringt? Ja, ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Nein, wenn ihr ihn tötet, sagen sie den Ball ab. Und Marco zieht sich in den Palazzo zurück. Dann hätten wir Zeit verschwendet. Wieder. Stehlt stattdessen die Maske. Leise. Die Mädchen können helfen. Sie sind schon auf dem Weg zum Fest. Auf der ganzen Strecke. Sie können ihn ablenken, während ihr die Maske besorgt. bene, das sollte gehen. Ja, ihn umzubringen ist halt, wir wollen jemanden retten, dass er nicht umgebracht wird und wir würden jemanden umbringen, um jemand anderen nicht umbringen zu lassen. Das wäre halt ein bisschen daneben. Hier ist leer, aber eine Schatzkiste. Egal, wir gehen gleich zurück. Boah, die hat ja nichts gebracht. Ich habe übrigens noch keine Begleitdamen gefunden. Doch da, logisch. Mal gucken, ob die schon reichen. Oder ob die wieder abgelenkt werden bis unterwegs. Äh, ich hasse diese Brückensysteme. Also für mich wäre es ja nicht so ein Problem, aber meine Begleiter. Ah, dann wäre noch mehr. Da ist die Codex-Seite drin. Nicht die. Ich will die Codex-Seite kurz holen schon. Jetzt wo ich sie sehe schon. Das heißt, wir brauchen noch drei Codex-Seiten insgesamt. nur diesen Dante finden. Ja. Ah. Da. Ja, das hat jetzt niemand gemerkt. Aber Dante selber ist natürlich durchgehend in Beobachtungsmodus. Repariere kurz nochmal, wenn ich schon hier bin. Hab ich mehr? Jawoll! Ah ja, 12.000 und 27.900. Wow. Wollte gerade sagen, das ist relativ billig, aber der Brustschutz ist schon teuer. So, habe ich die letzte Waffe noch? Noch nicht. Kugeln kann ich auffüllen. Und die Wurfmesser sicherheitshalber noch. So. So ein bisschen mehr als 30.000 liegen lassen, aber dafür habe ich die beste Rüstung jetzt, abgesehen von alte Rüstung, glaube ich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob die alte Rüstung besser ist als die, die ich jetzt habe, oder ob hier einfach so eine Legacy Rüstung ist halt. Das kann auch sein, dass man die einfach hat zum cool sein, aber mehr nicht. Na, die Kapuze fällt auch null auf, Ezio. Nee, nee, also mit der ganzen Rüstung und der Kapuze null auffällig, nur weil du jetzt die Maske an hast. Buonasera, Signore. Grüezi. Ihr habt es geschafft. Marco ist auf einem Boot, noch in Ufernähe. Er wird in ein paar Minuten eine Rede halten. Nutzt meine Mädchen euch mit ihnen, um nicht entdeckt zu werden. Würde ich sehr gerne machen, aber deine Mädchen haben all zwei Sekunden das Gefühl, dass sie irgendwem anders hinterherrennen müssen, nachdem ich sie bezahlt habe. Okay, ich kann die jetzt gar nicht mehr anheuern. Da vorne kann ich wen anheuern, okay. Ich laufe in die falsche Richtung, ich Idiot. Boah. Ja, ich dachte, das geht nach vorne, aber ne. Ja, ich lasse mich verhauen, ist mir egal. Video resetet. Ah, hier haben wir jetzt die goldene Maske auf, sogar. Die sieht ganz cool aus, hat ein bisschen was von Dishonored. Ja, ich mich auch. Hat er mich gesehen, wie ich reingesprungen bin, deswegen? Eine Wieso? Ich kann noch in denen eine Entdeckung suchen. Heißt es aber, ich kann mich jetzt einfach eine Minute lang in diesen Heuwagen legen und ich gewinne, oder wie? Ist das jetzt die Idee von diesem... ...Versteckspiel? Okay, dann... Alright, dann mache ich das jetzt. Dann bleiben wir jetzt einfach eine Minute liegen hier drin. Weil die können in diesem Spiel nicht herumstochern. Ich weiß, dass sie später irgendwann können. Ich glaube 3 ab Connors Teil. Also ab Amerika-Teil. Können die das dann? So, ich muss eh fünf Leichen noch den Heuwagen verstecken. Wir können hier jeden, der noch vorbeilauft, auch noch gleich mit reinnehmen. Aber ich bleibe jetzt einfach hier drin. Ja, die sind zu zweit, das wäre auffälliger. Wobei den hätte ich jetzt nehmen können, aber will ich nicht. Will nicht auffällig sein. Da wärst du gar noch ein Beobachter. Da könnte ich. Ich glaube nicht, dass ich meinen Status jetzt senken könnte. Wow, das war jetzt mega schwer, in dem Fall. E Signori, ich präsentiere euch den verehrten Dogen von Venedig. Benvenuti. Willkommen, meine Freunde, zum größten gesellschaftlichen Ereignis der Saison. Kann Auf ich im denn das schießen einfach? Im Krieg In Zeiten ich des Webens oder Darbens. Venedig wird immer Karneval feiern. Er verlässt das Boot nicht. Ich werde rausschwimmen müssen. Das besser nicht. Ihr würdet sofort entdeckt. Dann kämpfe ich mir den Weg. Vor. Wartet! Heute Nacht feiern wir, was uns groß macht. Wie hell unser Licht über die Welt erstrahlt. Das ist das, die Pistole, mit der er den Mörder gestoppt hat. Sie ist so laut wie die Explosionen. Hält den richtigen Zeitpunkt und niemand wird etwas bemerken. Ich mag eure. Art ah, zu denken, Schwester. Dann erwarte ich euch am Bordell, mein Sohn. Wir alle wissen, dass wir schwere Zeiten durchgemacht haben. Aber wir haben sie gemeinsam durchgestanden und nun ist Venedig stärker denn je. Machtwechsel sind schwierig für alle, aber diesen haben wir mit Anstand und Ruhe bewältigt. Es ist nicht leicht, warte noch. einen Dogen in der Blüte seiner Jahre zu verlieren. An die Brutalität eines Assassinen, der sich in unserer Mitte versteckt. Wirklich, wir alle haben Mocenigo sehr geliebt. Er war ein Freund von uns allen und wird schmerzlich vermisst. Aber hat jemand von uns seine Politik geliebt? Fühlten wir uns sicherer unter seinem wachsamen Blick? Glaubten wir an den Weg den er uns führt Wir warten bis auf zu reden eigentlich oder begannt auch ihr Angst zu haben, wie ich. Angst, dass Molchenigo nicht klar sah, dass er nicht vorbereitet. Etwa auf die Dinge, die da kommen. Meine Freunde, ich sage euch. Ich meine. Wenn er aufhört zu reden, ist es halt weniger auffällig, wenn er plötzlich weiß, aufhört zu reden. Ne? Wo wir es ist ein Und wenn er jetzt plötzlich wir unterbrochen wird, dann. Anscheinend hätte ich ihn jederzeit töten können. Ich wollte ein bisschen hören, was er labert. Es ist zu früh. Egal. Ich bin nicht bereit. War auch ganz Selten. lustig. Möge der Tod dir sein. In Pace. Okay, das war jetzt nicht das, was ich wollte, aber es funktioniert eventuell sogar. Ja. <lacht> nice. Er ist nur dem Namen nach Doge und er gibt das Geld Venedigs aus. Es geht um Wichtigeres und das wisst ihr auch. Marco wurde auserwählt, um zu führen. Euer Vater mag ihn nicht für so gut gehalten haben und wollte seine Position ganz auf euch abwälzen. Aber das tut nicht zur Sache. Die Situation ist eine andere. Ich wollte nie Doge sein. Dann scheint es, als hättet ihr Erfolg gehabt. Macht ist größer als Reichtum. Glaubt mein Bruder wirklich, dass er aus einem anderen Grunde als seinem Reichtum gewählt wurde? Er wurde wegen seiner Weisheit und Führungsstärke gewählt. Und das hier tut er mit dieser Weisheit? Ah. Ein Feuerwerk? Er versteckt sich in seinem Palazzo, während die Stadt zerfällt und denkt, dass ein paar teure Explosionen dazu führen, dass das Volk seine Probleme vergisst. Das Volk liebt das Spektakel. Das ist menschlich. Ihr werdet sehen. Hier ist ein Grab. Und der sorgt dafür, dass ich anonym bin. Ich frage mich gerade, wer hier gerade geredet hat. Ich weiß es nicht, wer das war. Ist hier ein offensichtlicher Eingang? Nein. Dann ist er wahrscheinlich auf dem Dach oben. Weil er kann echt überall sein. Das ist das Problem. Wir müssen dieses Assassinenzeichen suchen. Also diesen Totenkopf, besser also gesagt. Nicht das Assassinenzeichen. Der wird schon nicht hier vorne sein. Boah, ich hoffe, das ist schon sichtbar. Ah, ich kann eh nicht rein. Ich bin noch mitten in einer Mission, deswegen. Habe ich gerade gemerkt habe ich schon gefragt, wieso kein Ausrufezeichen auf der Map ist, aber es ist ja... Ich muss noch zurück ins Bordell. Auch ein Satz, den ich nicht so sagen würde normalerweise. Interessant. <lacht> aber wir sind anonym, das ist mir wichtig gewesen jetzt. Von Venedig. Was soll ich sagen? Ich hätte wohl nicht so sehr zweifeln sollen. Jetzt werden wir sehen, wie sich alles entwickelt. Aber genug davon. Ihr habt so hart gearbeitet, so Ich fühle, dass euer müder Körper Trost und Pflege bedarf. Ja, ich habe solche starke Schmerzen, Schwester. Ich brauche sehr viel Trost und Pflege. Oh, das wird sich einrichten lassen. Mädchen. Mhm. Oh. <lacht> Alright, mal schauen, wie es weitergeht jetzt. Kann ich die Map noch aufrufen? Oh ja, ich lade gleich weiter. Maskerade. Okay, wir kriegen wahrscheinlich die Map nachher noch fertig. Okay, wir lassen mal laden. Wir schauen, was passiert, ob es einen Zeitsprung gibt, ob wir rauskommen vielleicht. Ob draußen haben, wir nicht so viel zu tun jetzt. Wir wissen jetzt, dass Desmond Miles die Assassin- Oh, es zerfällt. Vielleicht kommen wir raus jetzt also. Wir wissen, dass Desmond Miles die Fähigkeiten von Ezio übernommen hat in der Gegenwart. Wir wissen, dass er Erinnerungen hat, dass er Vorstellungen hat, also Einbildungen in dem Sinn. Aber viel mehr können wir jetzt in der Gegenwart auch noch nicht machen. Nein, nein wir kommen wieder rein. Okay. In Venedig im selben Jahr nochmal. 86. Der neue Dusche ist auch wieder weg. Wahrscheinlich gibt es einen dritten jetzt. Vielleicht ein bisschen einen gescheiteren. Wir starten mittendrin. Und ich kann mich nicht bewegen. Ah. Ezio! möchte mit euch sprechen. für die Nachricht. Okay, wo sind wir jetzt genau? Am anderen Ende der Stadt. Ich habe immer noch keine Informationen über dieses Gebiet hier unten. Das ist sehr mysteriös. Aber mal, ich bin natürlich dumm. Ja? Ja? Ja, ich bin dumm. Oh, wir kommen hier rüber. Wow! Aber zuerst. Klären wir das Gebiet da unten noch fertig. Wir haben noch 20 Minuten Zeit, ungefähr, für mich. Du willst etwa Und... Templer ausrauben? Ich habe das Arsenal auf der Karte markiert. Ja? Das ist eine Templer-Basis, also solltest du dort einiges zum Plündern finden. Nicht plündern. Guck mal, wie viel Geld ich habe. Ich bin reich. Ich bin das Rich-Kid hier. Und das ist nicht mal übertrieben. Ich glaube, in dieser Zeit bin ich echt voll reich gerade, dass ich mir einfach alles kaufen kann. Na, ja, wir müssen aber gucken. Neues Kapitel, neue Waffen, neue Rüstungen vielleicht. Aber die wichtigste Rüstung... ...die kriegen wir nachher erst. Da ist nur ein Schatz drin. Ja, das erklärt aber einiges, wieso ich nichts gesehen habe mit Aussichtspunkten und so. Ich muss darüber. Ich bin auch dumm. Ich habe mir vorhin alles ausgeblendet wegen den Schätzen und so eigentlich nur. Naja. Ich bin selbst schuld, okay? Okay. Fest läuft immer noch. Ich dachte, das Fest ist vorbei. Ich habe keine Schatzkarte gekauft, übrigens. Extra nicht. Auch als ich den Händler gesehen habe, nicht? Das mache ich dann erst, wenn ich einen Privaten die Federn einsammeln gehe. Jetzt wollte ich gerade Flaggen sagen, aber es sind ja Federn. will ich das nicht antun, dass wieder überall schätze drin sind. In Florenz und so haben wir ja Ruhe, da habe ich alle gesammelt unterwegs. Aber hier habe ich irgendwann aufgehört, weil ich zu viel Geld habe. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Ja, ich habe ja die Map ausgeschaltet, ich vollidiot. Das wird einfach so viel erklären, ne? Aber ich kann mir natürlich auch einreden, dass mir das Spiel einfach was nicht sagen will. Das ist auch sehr hilfreich. Wir haben noch 21 Punkte übrig. Das heißt... Also 20 noch mit dem anderen Gebiet. Bin ich ja mal gespannt, ob wir die wirklich 10 pro Stück noch im... 10 Stück pro Gebiet noch finden in den letzten. Weil das sind schon größere Gebiete, meinte ich auf der Map. Habe ich hier einen Übergang? Jawohl. Oh, ich muss jetzt zuerst diese Kirche finden, nochmal. Weil jetzt sehe ich auch auf der Map, wo genau das ist. Kann ich also ziemlich gut orientieren, wo ich hin muss. Vielleicht hier irgendwo? Ich gehe mal darüber. Okay. Machen wir so. Okay, das müsste hier ungefähr sein. Versteckt. Ich wusste doch, es ist nicht offensichtlich. Ja, dieses letzte Grab machen wir jetzt noch. Oh, das ist voll. Ich freue mich irgendwie gerade, dass wir es endlich geschafft haben, das Gebiet. Und ich weiß, wir sind noch nicht durch mit der Story. Wir sind jetzt bei Kapitel 8, also Sequenz 8 fertig. Von 14, beziehungsweise 12, weil 3, 12 und 13 selbst existieren ja nicht ohne DLC. Ich habe die geholt, also wir kommen irgendwie nachträglich, glaube ich, erst. Aber wir können hier jetzt alles machen noch. Die Rätsel der Katakomben von Visitationen lernen, oder lösen, nicht lernen. den letzten Assassinen-Sarkophag finden. bewegt sich etwas in diesem Heuhaufen. Setz dich wieder hin. Wir sind mitten in einem Spiel. Ach, nein, nein, diesmal war da was. Ich weiß es. Das sagst du doch jedes Mal. Ach, ach. <lacht> du hast recht. Da war was in dem Heuhaufen. Du Waschlappen. Deine ach. Witze sind langweilig. Das ist kein Spaß. Ich hätte sterben können. Nein, ich will den tragen. Fuck, der hat natürlich in meine Richtung geschaut. Da wusste dass ich komme. Du bist eben nicht schneller. Du hast einfach die, die Fallen, die ich umgehen muss. Ist eben das Problem daran. Mich doch! Fängt das wieder an, wie letztes Mal schon. Also ja, er ist wirklich schneller in diesen Sequenzen, wo er schneller sein muss, weil er draußen rumrennt. Und ich dachte halt wirklich mal, boah, irgendwas mache ich falsch. Ich kann den doch viel schneller erreichen. Aber ich glaube, das hat wirklich nur äh, was damit zu tun, dass man den halt einmal durch den ganzen Tempel jagen muss. Und dass das ein bisschen so eine Spannung aufbaut hier drin, dass man diesen Templer jagt, weil er bleibt einfach auch stehen und wartet auf dich. Entweder guckt das, so, oh, bin ich ihn endlich los oder wie auch immer, aber auf jeden Fall ist es halt scripted, dass man den nicht einholt. Und das wusste ich halt am Anfang auch nicht. Und man denkt halt so, boah, diese Sprüche, ja irgendwie kriege ich den noch und ich bin einfach zu langsam, aber nein, nein, das ist gewollt. Ich dachte am Anfang halt wirklich, ich mache was falsch immer wieder. Also nicht in diesem Run, aber das ist das letzte, letzte genossen, Mal gespielt. Aber wir hatten ja schon am Anfang einen Tempel, wo wir das machen mussten. Und es sieht dann einfach cooler aus, wenn ich die parkour maps mit benutze. Aber diese Scripted Events sind halt einfach da. Hä? Muss ich einen Wandsprung machen und dann Parkour, oder wie? Das kann auch sein. Ich gehe mal hoch, rüber. Oder muss ich danach? Ach so, okay, doch. Hier drin ist wahrscheinlich... Ja, einfach ein Schatz. Versteckten Reih Rambo gefunden. Wow. Also wir haben einen Bereich entdeckt. Kein einziges Wort hat gepasst, was ich gesagt habe. Ich bin ganz toll. hier. Das war jetzt nicht alles nur für diesen versteckten Raum, oder? Doch, das war alles nur für diesen dumm versteckten Raum. Alright. Kommt hier, ihr Fucker. Ich prügele einfach auf den einen, und wenn sich jemand einmischt, dann töte ich den im nebenbei. Aber ich will nicht, dass der irgendwie einen Angriff kriegt. Der Links getraut sich auch gar nicht anzugreifen So, jetzt Na jetzt getraust du dich natürlich, hä? So, jetzt müssen wir das einfach so kurz klären, aber ich wollte einfach den Heavy loswerden, weil die Heavy sind scheiße. Ich frage mich halt aber, wieso so viele Templer in Assassinengräbern rumhocken. Oder ist dieses Grab einfach einmal quer durch die Assassinengräber gebaut? So, die Post ist da, ich muss kurz gehen. So, erzählen wir dann, ob ich endlich mal dran denke, was zu wegzuschneiden noch, wenn es denn vorkommt. Äh, ja, aber auf jeden Fall, ich habe gesagt, äh, eben, dass es halt mega komisch ist, dass die voll drin sind, weil entweder bauen wir einfach die Templer quer durch Assassinengräber durch und wissen nichts davon. Oder sie wissen davon. Oder die Templer jagen die Gräber auch und wissen, wie man reinkommt, aber wussten noch nicht, wie es weitergeht. Das alles getimt. Über einen Schalter. Natürlich. Wollt ihr gerade noch... Was soll das? Nein? Okay. Ja, es hat mir sogar den Hinweis noch gezeigt. Kann ich das Checkpointen über diese... Komm, mach... Ja, danke. Ich frage mich gerade, ob das... Sind das Hinweise, da muss ich hin? Oder sind das Schalter, um wie den ersten Teil zu speichern danach? Okay, irgendwas passiert ja da. So, das sind die vier Schalter, um weiterzukommen. Und die muss ich in einer bestimmten Zeit erreichen. Muss ich kurz warten, weil sonst geht es ja nicht. wäre nicht jedes Mal diese Animation, wäre das ja auch nicht so schlimm, aber die, Ze okay, die Zeit bleibt wenigstens stehen, das haben wir jetzt gerade hinten an der Uhr gesehen. Was machst du da? Leck mich doch! Jetzt muss ich alles normal machen, deswegen... Ja, okay, jetzt habe ich es komplett verkackt. Dann scheint ernst. Ich muss da ja trotzdem noch rüberkommen, jetzt zuerst. Wieso geht der jetzt da runter? Ich gehe da rüber. Und ich halte R1 und X gedrückt. Wohlgemerkt. Einfach mal so. Das sollte ja eigentlich so durchspringen. Genau. Das war alles, was ich wollte bis jetzt. Dann hier runter. Dann kann ich nämlich hier drauf. Darüber. So. Und das darf ich jetzt alles nochmal machen. Dann bin ich an diesen Schalter Weil das macht dir so viel Spaß. Also klar, es muss ja eine Herausforderung sein für das, was man bekommt. Das verstehe ich schon irgendwo. Alter. Man hat schon keine flawless Steuerung hier drin. Also die ja, es macht Spaß. Vorwärts, Dankeschön. So, ich bin gerade dezent pisst von dieser ganzen Steuerung hier und diesem Rätsel. Also, Rätsel ist es ja nicht mal. Es ist einfach, wie gut kannst du mit Kacksteuerung äh, einen Parcours machen. Und das unter Zeitdruck. Halleluja. Und jetzt? Jetzt ist das hier offen, das erste es Logan. In der Mitte, irgendwas in der Mitte, der Balken noch. Okay. Eine Trippe. Okay, das reicht perfekt noch zeitlich, um das zu machen für mich. Wo ist die Gold? Die Gold ist da. War das nicht eher so ein Ding, dass man Assassinen eigentlich mittellos hat oder so? Oder war das ja was falsch? Ich dachte, die sollen so mittellos sind, so sein, so ein bisschen so nur das Nötigste, weil Assassinen und so. Richtig gesehen gehabt. Aber na klar, eine Assassine kriegt ja auch nicht alles kostenlos. Es macht schon Sinn, dass der ein bisschen Geld hat. Cool, dass das silbrig ist, nicht so Stein einfach. Ich dachte, die anderen sind nicht so schön silber. Vorher schlägt sich da irgendwann einmal so. Man würde ihn nie finden. Niemand würde ihn finden. <lacht> Venezianischer Gladiator ist, dass wir Leonidas gefunden haben. Oder Leonius? Leonius. <lacht> ja, wir sind cool. Wo kommen wir denn raus? Ah, mitten auf dem Festplatz. Ich liebe es, dass es einfach so unauffällig ist. Und Kanalisation, Restauration ist anscheinend auch kein Ding, denn man checkt einfach nicht, dass da so ein Eingang ist, anscheinend. Oder denken sie sich, oh, da ist ein Eingang, da muss schon irgendwas Wichtiges sein. Wir lassen den mal. Aber ich gehe da nicht rein. Nein. Dann müssen sie nämlich direkt zur Schatzkammer kommen, schon umgekehrt. Gib mir dein Geld. So, ich will das noch machen. Einfach so. Aber ja, wir haben heute viel erreicht. In, Venez in Venezia. Venedig. Haben wir aufgeräumt. Den zweiten Dosen gekillt sogar schon. Hintereinander. Wir sind einfach gut. Okay, zum Glück sind wir hier. Die Kiste ist ziemlich jetzt voll. Ich repariere mal zur Abwechslung alles. Guck, ob ich denn die neue Rüstung habe. Jawoll! Oh, eine perfekte Waffe. Die perfekte Waffe, die aussieht wie Ezio. Ey, alter Iris. Hier habe ich alles. Jetzt muss ich kurz gucken, einfach sicherheitshalber. Hier habe ich alle. Unsere Rüstungen müsste ich jetzt auch alles haben. Ich muss nichts mehr reparieren. Ihr sehr sein. Ich weiß es. Boah, wie viele Leben ich jetzt habe. Und ihr wisst, was das heißt? Wir können die Codex heute noch abgeben, natürlich. Salute, Claudia. Grüezi. Willst du das Buch sehen? Ja, bitte, geh mal her. Sammlungen. Modelle habe ich beide... Was, wo wo habe ich jetzt beide Modelle? Egal, <lacht> ich habe alle Modelle. Siegel gebe ich das letzte ab. Ich habe noch vier Codex-Seiten, die ich brauche, das kommt. Federn bin ich am Sammeln. Außer Altiers Rüstung habe ich alles. Und Altiers Rüstung holen wir jetzt. Nice. Bis bald, Ezio. Ciao. Äh, warte mal. Entschuldigung. Wie viel Prozent habe ich? Wichtig, weil es gibt einen Erfolg. Wobei, ich glaube, ich habe den Erfolg schon. 93, ja, ich habe den Erfolg fertig. Cool. Bis bald, Ezio. Ja, sie redet nicht, so ist mir egal. auch die anderen Siegel sahen auch so aus. Ich finde es einfach interessant, irgendjemand musste das Rätsel ja gelöst haben von Altair, die Rüstung geholt haben, sie hier wieder verschlossen haben. Altair, ich danke euch für dieses große Geschenk. Möge es mich vor meinen Feinden beschützen. Ist einfach die beste Rüstung, die man haben kann. War das hier die Miss Missalias-Rüstung? Ah, oh, oh, oh. Die Missalias-Rüstung ist gleich gut. Oh. Ah, ne, warte mal. Wir benutzen die Missalias-Rüstung. Die Schulterplatten sind gleich gut. Dann nehmen wir natürlich... As, äh Hills. Ach so, wir können nur ein Set von... Komplett nehmen. Nicht eine... Ich dachte immer, man kann eine von hier und eine von hier nehmen. Ah, das gleicht sich wieder aus, weil ich hier Rüstung, äh, Gesundheit verliere, aber hier Gesundheit bekomme. Also schlussendlich sind sie sogar genau gleich gut. Okay. Alright, das macht Sinn. Das alte Eos Schwert, dieses... Es sieht mega simpel aus, aber es ist halt einfach das Beste. Obviously. Ich würde das trotzdem mal ganz kurz... Weil es ist halt einfach ausgeschwärzt, wenn ich so mache. Ja, die sieht mega simpel aus, aber... Die ist es einfach. Dann gibt es nur noch etwas, was wir noch abgeben können. Probier mal so weit. Okay, wir kriegen halt eine Map zusammen, die halt an unsere jetzige Zeit ein bisschen erinnert. Wobei dieser Teil hier halt einfach noch nicht so ganz aufgeht für mich. Doch so, jetzt. Ah, ich es verkehrt herum gemacht. Okay, ja. Weil ich wusste, irgendwas stimmt hier noch nicht. Aber jetzt sieht's gut aus. Und ich vermute mal, diese ganzen Logos, die hier zu sehen sind, verraten uns Standort von anderen Codex-Seiten noch. Äh, von Apfel Eden. Und ja, dann beenden wir mal die Folge hier und jetzt. Ich danke euch fürs Zuschauen, auf euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Art. Alles mit Zucker. Cheerio!